reich werden wollen ist dieses video über geldmagnet installieren ich erzähle, für wen geldmagnet ist und wie man ihn installiert los geht's auf meinem youtube kanal gibt es ganz viele wertvolle beiträge von mir zum thema geld anziehungskraft und geldanlagen für alle, die verstehen, dass nur ein Einkommen Gehalt viel zu wenig Geld bringt und die spätere Rente schlecht stehen lässt, versuchen mit Hilfe von passiven Einkommen und Geldinvestment alles zu ändern. Die brauchen alle meine Videos zu sehen zum Thema Geld. Geld verdienen, Geld hebeln, Geld nicht zu verlieren. Für diejenigen ist mein Blog Madame Schaufel und meine private Facebook-Gruppe Madame Schaufel programmiert auf Reichtum. Es geht um Ausstieg aus dem Hamsterrad. Wie kann ich meine Kosten kennen? Wie kann ich Geldstrategie aufstellen? Was ist Inflation? Und wie installiere ich eine Trading App? Wer sich dafür interessiert, kann aus meinen Videos Infos entnehmen und beginnen die eigene Situation anhand meiner Anleitung analysieren und eine Optimierung starten, um nichts zu verpassen, was ich weiter über Thema Geld, verliere kein Geld, wenn du investierst. Zu erzählen habe. Abonniere einfach meinen Kanal, schalte auf die Glocke und wirst benachrichtigt, sobald ein neues Video gibt. Es gibt zwei Dinge, die du über Geldmagnet wissen solltest. Das erste ist, dass es so simpel zu installieren, dass die Menschen einfach nicht glauben, dass es funktioniert. Und das Zweite ist, weil das so einfach ist zu installieren und dass es so einfach funktioniert, beginnen sie den Geldmagneten zu zerstören. Möchtest du reich werden, zerstöre niemals dein Geldmagnet. Wenn du von deinem privaten Konto alle Eingänge registrierst und davon jedes Mal 10 auf ein extra Konto, Geldmagnet Konto einzahlst und niemals ausgibst, beginnt Geldmagnet zu funktionieren. Ein praktisches Beispiel, ich habe hier 500 Franken in der Hand, 10% davon sind 50, also ich zähle 250er und 10 und ich lege diese 50 Franken Euro, was auch immer das ist, auf ein separates Konto und gebe niemals aus. So ist das mit jedem Geldeingang, noch so einem kleinen Geldeingang. Wenn ich etwas bei eBay Kleinanzeigen abverkaufe, was ich nicht mehr brauche, für 100 Euro, dann nehme ich 10 Euro davon und tu auf dem Geldmagnet. Konto. Als Unternehmer oder Selbstständiger nimm 10% von deinem Deckungsbeitrag. Andersherum gesagt, wenn du einen Ertrag von deinem Produkt oder Dienstleistung hast, dann zahle zuerst 10% auf dein Geldmagnetkonto und vor dem Abzug von den Herstellungskosten. Ein Beispiel, du hast ein Produkt für 100 verkauft, du hast einen Eingang von 100, Ziehst 10% davon ab, zahlst auf dein Geldmagnet und mit dem Rest verfährst du, wie du sonst verfährst. Und rührst niemals dieses Geld von deinem Geldmagnetkonto. Manche werden sagen, ist ja logisch, das Geld ist auf Rücklagenkonto und wächst irgendwann an. Geldmagnet ist etwas anderes. Die Menschen scheinen immer zu denken, dass das Geld Knappheit ist. Bei vielen ist das in der Praxis auch so. Aber umgekehrt, was passiert mit dem Wissen und Unterbewusstsein Verankerung, dass du immer Geld besitzt und es wird mehr? Dein Geldmagnet sorgt dafür, dass es stetig und stetig nachwächst. Mit logischem Denken und Menschenverstand werde ich sagen, dass ich automatisch positiver über das Geld begonnen habe zu denken, dass ich viel mehr Möglichkeiten gesucht habe, dass, äh, die Geldquellen zu finden und Geld zu generieren und äh, dass mein Mindset sich dem Geld zugewendet hat. Woher diese plötzliche Veränderung? Ich tippe auf den Geldmagneten. Wenn der Mensch ein Magnetfeld hat und elektromagnetische Wellen aussendet und jede Materie noch so fest und unbeweglich auch in Bewegung ist, sendet dennoch Frequenzen und ist auch zu vermuten, dass das Gleiche auch mit dem Geld passiert. Es wirkt einfach mehr und mehr und jedem, der auf dem Weg der Reichtumaufbau ist und automatisch befeuern Sie die Ideen und, und die Kraft, auf dem Weg zu bleiben und noch mehr Möglichkeiten zu erschließen. Ein Magnet zu installieren, kostet dir ja genauso viel Mühe, wie ich sagte. Check deine Einnahmen, mach das regelmäßig, ich mache das monatlich, Einmal im Monat setze ich mich hin und ziehe meine Eingänge zusammen und nehme 10% davon und überweise ich auf mein Geldmagnetkonto. Ich empfehle dir auch tatsächlich ein extra Konto dafür einzurichten und einfach niemals, niemals, niemals ausgeben. Wenn dich das Thema Reichtum, Geld, Geld potenzieren, Geld arbeiten lassen interessiert, Geld nicht zu verlieren, Risikomanagement, beim Trading und auch beim Einsparen, dann abonniere meinen Kanal, damit du regelmäßig auch benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video hochlade. Und like mein Video, schreib mir in die Kommentare und Fragen, teile das mit deinen Freunden oder Bekannten. Ich danke dir und bis demnächst in meinem neuen Video, wenn es um Geld geht. Um Fühle geht und um Nutzen von Geheimnissen des Anziehungsgesetzes.